So, Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Veröffentlichungsevent der OER FAQ. Mein Name ist Julia Zwick und ich darf euch heute durch den Abend führen. Zu Beginn ein ganz kurzer organisatorischer Hinweis. Ihr habt alle Bild- und Tonrechte, die braucht ihr auch später für die Arbeitsgruppenphase, aber bis dahin könnt ihr sie auch gerne auslassen. Das Projekt der OER FAQ wurde möglich gemacht durch die Finanzierung der HAW Fu, also der Hamburg Open Online University. Und daher übergebe ich direkt an Andrea Schlotfeld und freue mich, dass sie da ist für ein kurzes Großwort. Vielen Dank, Julia. Ja, herzlich willkommen von mir. Ich freue mich sehr, dass heute der Launch stattfindet. Wir sind da sehr zufrieden drüber. Wir haben schon öfter mit Juran und Konsorten zusammengearbeitet und das hat immer wunderbar funktioniert. Wie kam das Ganze hier zustande? Wir hatten die neue Förderlinie 2021, 2022, die bevorstand und dann ähm, war so die Überlegung, wir hätten gerne ein besseres oder ein, ein umfangreicheres äh, Informationsangebot zu OER. Unsere Leitung Ellen Pflaum ist dann in Kontakt getreten zu, äh, also mit Jöran und äh, hat eine vage Idee schon mal formuliert und dann brachte er die FAQ ins Spiel und ja, da waren wir eigentlich sofort begeistert und ja, das Ergebnis sieht man heute hier oder sehen wir gleich, äh, seht ihr gleich und ähm, was uns noch auffiel, wir sind ja schon, haben wir ja schon ein bisschen was gesehen, das ganz schön viel ist und es zeigt so die Komplexität des Themas auf, also die Anzahl der Fragen wurde ja auch schon, wurden ja auch schon so ein bisschen gelanciert äh, und äh, das bringt zum Ausdruck, dass es einerseits ein einfaches Thema ist, aber doch auch sehr komplex und wir finden es jetzt großartig, dass es eben ein äh, geballtes Angebot gibt, eine zentrale Stelle, wo man Fragen zu OER und CC-Lizenzen loswerden kann und insoweit werden wir das sicherlich sehr gerne empfehlen an der HAW für die Hulinge ähm, in der Beratung an, mit den Projekten und Genau, das wird sicherlich eine große Unterstützung sein und insoweit, insoweit wünschen wir dem Angebot sehr viele Nutzerinnen und Nutzer. Herzlichen Dank, Andrea. Andrea hat uns übrigens ganz wunderbar unterstützt bei allen rechtlichen Fragen, die wir rund um die Umsetzung unseres Projekts hatten. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir euch endlich einen Einblick in unser Geheimprojekt geben. Geheimprojekt deshalb. Wer es verfolgt hat in den letzten Tagen, hat schon mitbekommen, dass auf äh, Jörans ähm, Social Media Kanälen und den Social Media Kanälen der Hu ähm, zu diesem Geheimprojekt was verraten wurde. Wer diesen Kanälen noch nicht folgt, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Denn da gibt es immer frische Informationen zu freien Bildungsmaterialien und allen möglichen Projekten außenrum. Die Idee hinter der OER FAQ ist es, eine Sammlung aller Fragen und Antworten rund um freie Bildungsmaterialien zu haben. So sollen beispielsweise Lehrende, die an Hochschulen eine einfache Frage zur Lizenzierung des Materials haben, schnell und einfach Antworten auf OER FAQ bekommen. Wir haben dazu im Team bereits bestehendes Material genutzt das ähm, unter freier Lizenz veröffentlicht wurde. Wir haben also sehr stark profitiert davon, dass wir Inhalte verwenden, verändern, vermischen und wieder veröffentlichen können. Also genau im OER-Sinne haben wir dieses Projekt gebaut. Daher ist die Maschine natürlich auch offen lizenziert, sowohl die Inhalte als auch die Software. So viel zur Gegenwart der oer FAQ, zur Vergangenheit und zur Zukunft. Darf euch jetzt Jöran Musmeerholz was erzählen? Hallo. Die OER FAQ ist als Idee schon einige Jahre alt und hat ursprünglich mal eher sozusagen aus der Not heraus den äh, Impetus gehabt. Leute, die sich mit OER auskennen, wissen eigentlich, dass man halt manchmal eine Weile suchen muss, aber man findet eigentlich Fragen auf 98 Prozent aller Fragen, äh, Antwort auf alle Fragen, die man dann so haben könnte in den allermeisten Fällen, aber dummerweise sind die Sachen halt überall verstreut. Und dann gab es die Überlegung, naja, diese Sachen, die man an verstreuten Stellen findet, die sind ja alle selbst OER. Also ganz viele FAQs, die es gibt zu Open Education Resources, zu den Creative Commons Lizenzen und so weiter, sind selber frei lizenziert. Das heißt, wir könnten die eigentlich alle mal in eine Maschine reinfüttern. Und da muss man nur noch die Maschine so programmieren, dass sie Antworten ausspuckt, wenn man eine Frage eingibt. Und dann aber natürlich auch so, dass die Frage auch möglichst irgendwie unterschiedlich formuliert sein kann. So naiv war die Idee von mir am Anfang zu dieser FAQ. Dass das jetzt, finde ich, ganz toll geklappt hat, hat vor allem damit zu tun, dass das Team um Julia Zwickrum, dazu wird sie gleich noch viel mehr sagen, äh, da doch viel, viel mehr Arbeit rein investieren musste, als dass man das mal so eben da reinwirft als Futter und dann kommt das da als Maschine raus. Aber ich finde, das klappt schon sehr, sehr gut. Es gibt jetzt 248 Fragen und Antworten. Und wir haben das unbescheidene Ziel oben drüber geschrieben. Es soll Antworten auf alle Fragen zu OER geben. Mal gucken, wie weit wir da sozusagen inzwischen sind. Wir haben auch schon die Idee gehabt, dass wahrscheinlich es eine Weiterentwicklung geben sollte. Nicht unbedingt nur von uns, weil das Ganze als Maschine ja auch frei lizenziert ist, soll das ruhig von anderen Leuten auch noch gemacht werden, kopiert werden, weiterentwickelt werden und so weiter. Wir haben es so angelegt, dass man das sehr gut erweitern kann. Sowohl zusätzliche Fragen und Antworten, wenn. Ihr und Sie das heute Abend testet, werdet ihr vielleicht Sachen finden sagen, das fehlt doch. Das können wir dann einfach nachrüsten sozusagen. Um, aber auch so, dass man die Software gut weiterentwickeln kann. Heute Abend ist das eine Website mit einer Suchmaschine. aber Wir haben das alles so angelegt, dass das zum Beispiel in 2022 in einer neuen Version dann als Chatbot funktionieren könnte. Oder wenn man eine Bildungsinstitution ist, in dem Learning Management System der Hochschule oder einem Autorentool oder sowas. Das ist alles nur möglich, weil es sowas wie Open Source bei Software und OER bei Bildungsmaterialien gibt, die diese Weiterverwendung, diese Weiterentwicklung ermöglichen. Insofern ganz großen Dank an das Team heute Abend, aber auch an all diejenigen, auf deren Material wir aufgebaut haben, weil wir mussten nichts erfinden, das war alles schon da, wir mussten das nur neu arrangieren und in neue Formen bringen. Wie genau das passiert, erzählt und zeigt Julia. Vielen Dank, Joran. Ganz wichtig an dieser Stelle ist übrigens, dass wir das nicht Hu äh, und Agentur J und K zusammen ähm, in Eigenregie gemacht haben, sondern wir hatten tatkräftige Unterstützung von der Digitalagentur Nova, die für uns die technische Umsetzung gemacht hat. So, und damit kommen wir jetzt endlich zur Enthüllung unserer Maschine, wie wir sie liebevoll nennen. Dazu bitte ich einmal Jöran und Andrea an meine Seite. Und jetzt brauche ich ein akustisches Signal. <lacht> <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das ist die OER FAQ. So wie unschwer zu erwarten war, findet man die OER-FAQ unter www.oer-faq.de. Und äh, ich darf euch jetzt einen kleinen Walkthrough durch die Maschine geben. Ihr seht hier auf der Startseite zunächst die, das Suchfeld. Hier kann man eine Frage eingeben. Es ist alles ganz schlicht gehalten, wie die Idee hinter der ähm, OER-FAQ auch. Ich kann eine Frage eingeben und tippe einfach mal, was sind OER ein? Und finde dann eine Lotte Antworten, die ähm, ich übernehmen kann. Ich gehe einmal auf äh, Enter und gucke mir an, was passt denn hier ganz gut. Ähm, wo finde ich freie Bildungsmaterialien zum Beispiel? Ihr findet hier unter wo finde ich freie Bildungsmaterialien die Frage, die Antwort und Quellen und Lizenzen, die ganz einfach ähm, zum, zur Nachnutzung dann äh, ausgezeichnet sind mit der Lizenzierung hier. Bei Fragen, die weitergehend sind, könnt ihr ja auch noch ähm, weiterführende Hinweise entdecken, die euch nochmal tiefergehend ähm, die, die Frage äh, be beantworten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hier noch verwandte Fragen anzuklicken. Die verwandten Fragen hat der Algorithmus zusammengestellt und äh, gibt euch nochmal einen vertieften Einblick in die, ähm, in die Maschine. Das erstmal hierzu an dieser Stelle. Ihr könnt noch ein paar andere Sachen auf der Website entdecken, wenn ihr euch durchklickt. Wir haben auch noch ein kleines Easter Egg versteckt, vielleicht findet ihr das auch noch. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die Maschine testen, nicht nur ich, sondern auch die anderen aus dem Team. Wir haben dazu drei kleine Arbeitsgruppen vorbereitet, in, der, in denen wir mit euch auf verschiedene Punkte gucken werden. Alisa wird sich Gedanken machen zu, ähm, zu Marketing und ähm, Weiterverbreitung, wie können wir die Maschine auch an die entsprechenden Leute bringen. Kai und ich gucken uns mit euch die Funktionalität der Software an, die Jöran gerade schon angetriggert hat. Und ähm, Fung schaut auf die Redaktion, ähm, wie könnten die Fragen noch genauer ähm, formuliert sein vielleicht oder welche Fragen fehlen. Wir haben auch die Möglichkeit eingebaut auf der Seite ähm, Frage fehlt, ähm, das Frage fehlt Formular auszufüllen und eine Frage einzureichen, die einem vielleicht noch fehlt. Ähm, ihr findet die Breakouts unten in der Menüleiste und könnt die entsprechend der drei Namen ähm, auswählen. Sucht euch eine aus. Wir holen euch dann ungefähr nach 15 Minuten wieder zurück. Und keine Sorge, ihr müsst heute nicht mehr richtig viel Arbeit leisten. Dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß in den Arbeitsgruppen. Ab geht's.